Oh, war das ein toller Urlaub, oder, Torx? Bring schon mal die neuen Spielsachen äh, drüben zu den Kondolenzkarten. Wunderbar, dass wir das bekommen haben. Was denn, Torx? Ach, den Schlüssel. <lacht> ähm, du schaffst das schon. Dass hier auch alles verschwinden muss. Wie kriege ich denn da jetzt die Schlüssel heraus? Oh. Torx, komm schnell her, ich hab was. Hier, ich wollte dir doch schon immer mal einen super tollen Kartentrick zeigen. Nun, warum gehst du denn jetzt weg? Naja, wenigstens ist der verstaubte Kameramann noch da. Torx, jetzt sei doch mal still, ich mache hier was fürs Internet. Auch beim drohenden Weltuntergang müssen sie nicht auf einzigartige, wertvolle und unbezahlbare Relikte oder Unterhaltung verzichten. Ich weiß doch, jeder liebt Kartentricks, deshalb zeige ich ihn mal ein. Nun, das hier ist ein außergewöhnlich wertvolles Kartenspiel. Wobei, eigentlich sind es nur ein paar alte, gammelige Karten, Beifang so gesehen, als wir uns damals Willem Kids Schatz geliehen haben. Nun, jedenfalls war Kid so äh, ja, gierig, dass er nicht mit der gesamten Crew teilen wollte. Also bezichtete er regelmäßig Crewmitglieder der Meuterei. Damit diese aber nicht wirklich meuterten, gab er ihnen jedes Mal eine Schocks. Jedem Beschuldigten ordnete er eine dieser Spielkarten zu und sagte, wenn ihr eure Spielkarte aus meiner Hand zieht, dann dürft ihr an Bord bleiben. Wenn nicht, geht ihr Kiel holen, bis eure Körper Haifras sind. Selbstverständlich war dies ein perfider Plan. Niemand hatte zuvor seine eigene Karte aus der Hand des Kapitäns gezogen. Man braucht auch keine Rechenmaschine dazu. Umso weniger Seeleute später den Hafen erreichten, umso mehr Beute blieb übrig. Nacheinander versuchte nun jeder, seine Karte aus der Hand des Kapitäns zu ziehen. Doch kurz bevor verschwand die erste Karte und besiegelte so das Schicksal des Ersten. Als sie ihn mit aller Gewalt über die Reling warfen, war es auch um die zweite Karte, um den zweiten geschehen. Nun war die Aussichtslosigkeit des Letzten gewiss, als auch seine Karte verschwand und die Wellen sich tief rot färben. Das Geheimnis lag aber nicht in diesen Karten oder dem Können des Kapitäns, sondern in dieser Schatulle aus den Bahamas. Diese hier hatte wie das Bermuda-Dreieck einen sonderbaren Sog, in dem Dinge verschwinden, aber auch wieder auftauchen konnten. Als der Kapitän wieder in seiner Kajüte saß, nahm er sich das Kartenspiel zur Hand und griff mit seinen knöchernen Fingern zu den Karten und schaute sich gehässig die verschwundenen Karten der einstigen Crewmitglieder an. <lacht> Unheimlich. Oder? Wenn Sie also Ihre Frau oder eine Mahnung mal verschwinden lassen wollen, vielleicht ganz praktisch. Kommen Sie zu einer unserer nächsten Verkaufsveranstaltungen. Oder aber werden Sie selber Teil von Wallfahrer und unterstützen Sie uns auf patron-des-bösen.de. Fox, hast du jetzt endlich mal diese Tür aufgebrochen? Wo ist denn dieser Schlüssel? Der muss doch hier irgendwo drin sein. Tox, woher hast du die? Wie ich habe die stecken lassen. Was hast du denn da getan? Wir freuen uns natürlich, Sie auch bald persönlich wieder hier begrüßen zu können. Und uns bleibt einfach nur zu sagen: Bleiben Sie gesund und zahlungsfähig. Tox, komm, wir hauen hier ab.